Willkommen zum wahrscheinlich Finalpart von Miitopia. Wir sind hier in der Anderswelt zu Hause bei dem dunkleren Fürsten Iwata. Domäne des Dunkelsten. Hier ist er also. Oh, das sieht richtig schick aus. Richtig cool. Auf einer fliegenden Plattform. Das wurde aber auch Zeit. Ich habe mich zuletzt fast zu Tode gelangweilt. Lass den großen Weißen in Ruhe. Gib uns die Water zurück. Du willst den großen Weißen zurück? Dann komm on ohne dir. Ah! Was macht er denn jetzt? Der nimmt die ganze Kraft. Haaaaaa! Ah! Epische Musik. Hä? Eine Hand! Noch eine. Oh oh, ich weiß, wo das hinführt. Das ist dann wahrscheinlich sein Kopf. In so einer Insignienform. Oder? Doch. Oh oh. Die Sonne, Iwata! Er strahlt so vor Bösem. Oh Gott. Dunklerer Fürst, Iwata. <lacht> Schnuckelig, meine neue Form, Mutter. Es wird nur diese unbändige, überwältigende Kraft. Dann ist es Zeit für den entscheidenden Kampf. Oh je, yeah. was mache ich eigentlich hier? Halt ein! Der dunkle Fürst Iwata ist zu stark. Ich bekämpfe hier nicht ohne alle zehn Mitglieder deines Teams. Wait, what? Ich habe extra ein Team gebaut und dann... Okay. Okay, wir besiegen nun Iwata mit unserem Team. Mike. Michael, eine beste Freundin. Danny, der Bruder. Ach so, warte. Hä? Wieso kann ich denn jetzt nur drei wählen? Wähle drei, die gegen die Linke. Ach so, drei, gegen die die Linke haben kämpfen sollen. Okay. Michael, beste Freundin. Danny, der Bruder. Freddy, der Horrorcharakter, der alle zum Gruseln bringt. Dann, für die rechte Hand. Jesus. Für die, ähm Ja, also er ist halt ein weiser Mann. Miku. Für die tollen Songs. Igitz. Für all die Erfindungen. Und die letzten vier kämpfen gegen den Körper. Ach, hätte ich das gewusst. Okay, warte, einen Moment. Mach kurz noch den schönen Text für die anderen, ja? Girlfriend. Mit ihrer Teufelsstärke. Und teilweise auch Kräfte ihres Freundes. Young Mike. Der aus irgendeiner Grund in dieser Zeitzone gelangt ist. Ähm. Ja. Ja. halt den höre ich. Und Bunny. Die Hübsche, die, die, ähm, Empfindliche, die, ähm, die, äh, oh, unter anderem Stärkste, theoretisch. So, gegen die linke Hand kann, ähm, Danny, Freddy und Jesus kämpfen. Na, ja, wohl. Moment, machen wir es so, nee, warte, machen wir es so, genau. Ihr Drei kämpft gegen die linke Hand. So. Ähm. Jesus, Miku und Young Mike kämpfen dann gegen die rechte Hand. Die restlichen vier. Wir kämpfen gegen den Körper. Let's go! Ich hab's versucht, es episch zu machen, okay? Äh, ich meine, es ist episch. Wir schaffen das! Rah! Okay, alles klar, wir kämpfen erstmal mit den. Ivatas linke Hand. Zumindest nicht seine rechte. Sondern nur sein ha! seine linke. <lacht> Mit Münzen greift er an. Oh oh. Hä, wo, okay, wo stehen wir da? Bäh. Kann ich den Status vom Gegner sehen? Ja, kann ich sogar. Status. Kann ich vielleicht sehen? Okay, fast die Hälfte weg. Ach. Das kriegen wir locker hin. Ich brauche keine Gedanken machen. Ich hab, ich hab so ein Vertrauen auf mein Team. Die kriegen das hin. Ohne meinen Einwand sogar kriegen die das hin. Oh Gott. Die ganzen Spielmützen. Bäm, bäm, bam, bam, bam, bam. Oh Gott, ist das episch. Ich kann nicht so viel erzählen. Ich möchte die Musik einfach genießen mit dieser Atmosphäre. Oh oh. Aber genau deshalb habe ich hier einen zu zugetan. Zu jedem Team. Damit jeder einen NPC hat, der heilen kann. Hier in dem Fall Freddy. Danny und girlfriend kämpfen. Und damit ist die linke Hand besiegt. Gut gemacht, Team. Gut gemacht. Ich bin so nervös. Ihr macht ruhig das Schaden. Alles klar. Los geht's! Und nun? Ivatas rechte Hand. Aber er hat irgendwas in seiner Hand. Was ist denn das? Ein Stab? Ein Zauberstab? Wenn wir den loswerden. Ist das ist bestimmt einfacher. So, ich habe hier einmal Jesus für den Heal. Miku für den Push, also basically auch GF und dann Young Mike wie bei Freddy äh, nicht, nicht Freddy, ähm, Danny für den richtigen Attack ja die kriegen das schon hin ich hab Vertrauen und das ist das Wichtigste bei einer Freundschaft oder bei einem Team vor allem dass wir uns gegenseitig vertrauen das macht ein starkes Team aus Oh, oh oh oh oh oh oh oh oh oh nein nein nein nein äh, Schutz, das ist nicht gut. <lacht> da muss ich schon helfen, weil das ist unfair. Aber ich wusste, dass das noch mal irgendwann ähm, von Nutzen sein wird dieser Schutzsteuer. Aua! So wie viel brauchen die noch? Oh mehr als die Hälfte des weg Nice. Ach, ich bin so stolz auf mein Team. Puh, oh oh Miku, alles okay? Neue Technik! GIGA-Heilung! GIGA-Heilung! Vielen, vielen Dank! Ha! Boom, boom, Oh-oh, schon wieder! Oh-oh, schon wieder! Ich werde die ganzen Streuer verschwenden. Den können wir bestimmt noch gleich gebrauchen. Deshalb hoffe ich, dass die den jetzt down kriegen ohne dass wir es gebrauchen können. Nein! Oh-oh, oh-oh! Ja! Das war's! Armen Bruder. Nice. Der alles entscheidende Kampf steht also an. Gewann. Die Fresse kann ich hier erledigen. Hä? Huh? Damit hattet ihr wohl nicht gleich was? Jetzt lernt ihr die wahre dunkle den kennen. Und zwar so richtig. <lacht> <lacht> Nein! Not again! Der Kraft sechs unserer Freunde. Das ist ja ziemlich stark. Was macht er da für krasse Formen? Richtig episch hier. Endlich ist es soweit. Unser letzter Kampf. Nur eines zählt. Wir müssen gewinnen. Let's go. Dunkelster First, Iwata! Ach, jetzt ist es kein dunklerer First, es ist der dunkelste! Ich wusste es! Und er tanzt schön rum. Oh, die Musik! Du, du, du, du, du. Hotte Hü! Muss sein! Eine ordentliche Portion Liebe müssen wir ihm andrehen! Da ist er! Donnerkeil! Nice. Mhm. Bam. Neue Technik. Voll ins Auge. <lacht> 170 Damage. Was rief an den Schergen? What? Denny Münze. Noch einmal. What? Miku! Warum hat Miku keine Haare? What the heck? Warum hat Miku keine Haare? Ich muss einen pin essen. Lecker. Impuls. Auf die Münzen. Aua. Puffy. Stoppity. Zack, zack. Nice. Wir haben Miku befreit! Oh oh, noch einer kommt. Jesus ohne Haare die glaube ich auch keine Haare, oder? Das sind so viel. Oh! Yay, klare Freunde! Schön. So. Und jetzt spaß ich nicht mehr herum. Kiga BLITZ! Danny befreit. Bam! Komm, die Jesus-Münze muss auch down. Oh, oh, noch einer. Girlfriend! Girlfriend-Eye! Nein. Mist. Mist. Sollte ein paar Streuer benutzen. Oh, Bunny! Bunny! Wir heilen mal kurz alle. Dann kann doch sich jeder aufs Angreifen konzentrieren. Ich muss so viel drücken Die anderen haben nicht so viel wie ich Aber das macht sie definitiv nicht schlechter Das heißt nur Dass sie trotzdem stark sind, ja Mega Explosion, bam Beide Münzen gerettet Jetzt fängt glaube ich noch so zwei Begleiter oder so Der wird jetzt wahrscheinlich auch noch holen Zack, richtig ich wieder mit nun ist der Moment da, <lacht> What? What? Oh, hat oh, der Sterneffekt Ich bin ein bisschen... What? Nein! Die Ruhezone, äh, Streuer Nein! Nein, die geht! Nein! Was ist das denn für eine Attacke? Mist! Es war fast tot! Es fast tot! Mega! Feuer! Bam! Er überhitzt! Und hat, wer hat's erkannt? Der befreit. Doch der Fluch existiert immer noch. Oh nein, er hat es aber nicht auf mich abgesehen, oder? Der Fluch. Oh oh. Nein! Diesmal nicht. Nimm das hier. Gah. Hör zu, dunkle Fluch. Versuch gar nicht erst, also dich zu bewegen. Es wird nicht gehen. Mike, ich bin dir sehr dankbar, dass du mich gerettet hast. Nun würde ich dir gerne was erzählen. Es geht darum, wie der dunkle Fluch entstand. Die Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit. Sie beginnt mit einem ganz normalen Sterblichen. Dieser Sterbliche war sehr traurig und einsam. Warum nimmt mich niemand wahr? Hallo, bin ich unsichtbar? Es liegt wohl an meinem Gesicht. Es ist langweilig. Ich hasse mein Gesicht. Und er warf es weg. Wie ein Stück Papier. Ein Papierkorb. Aber wie konnte er ohne Gesicht weiterhin existieren? Es dauerte nicht lang. Da verschwand auch der Körper. Zurück blieb eine Seele voller Hass, Boshaftigkeit und Neid. Der Schatten dieser Seele wurde zum dunklen Fluch. Somit stellt sich jetzt die Frage, Mike. Was sollen wir mit dem dunklen Fluch tun? Oh! Gibt es zwei Endings? Okay. Okay. Lass uns überlegen, bevor wir jetzt irgendwas drücken. Wir können den Fluch brechen, wir können... Wir haben jetzt die Backstory gehört. Wir wissen seinen Grund. Er klaut die ganzen Gesichter, weil er... Weil alle sein Gesicht langweilig fanden. Er war nicht ansprechbar für die anderen, weil sein Gesicht zu langweilig war. Laut ihm. Also, äh, Schon ein bisschen alberner Grund, aber wahrscheinlich meinen die eher so... Er ist hässlich. Ja? wenn er hässlich ist dann soll alle noch hässlich sein. Alle sollen kein Gesicht mehr haben. Ist eine Lösung. Hm. Nicht wirklich schlau von ihm. Weiß nicht, ob das Sympathie wirklich aufbaut, aber es ist schon traurig, dass er so traurig halt ist. Also wir können entweder den Fluch brechen, heißt, wir zerstören ihn und sowas wird nie wieder passieren, wie ein Abenteuer wie Metopia. Oder wir retten ihn. Problem ist, wenn wir ihn retten, er hat nichts gelernt. Oder? Hat er was gelernt? Wie retten wir ihn? Können wir ihm helfen, wenn wir ihn retten? Oder wird das nur alles schlimmer machen? Wir können ihn mehr oder weniger umbringen? Ich meine, er hat so viel Chaos gemacht. Oder wir lassen ihn wirklich am Leben. Wir retten ihn. Aber was heißt retten? Da steht schon retten und nicht, äh flüchten lassen oder was auch immer. Wir retten ihn. Das könnte was Gutes sein. Was würdet ihr in dieser Situation tun? Schreibt es mir in den Kommentaren. Ich bin im überlegen. Aber ganz ehrlich, der hat zwar vieles Böses getan, aber Mithopia war wirklich ein schönes Abenteuer. Das nochmal zu machen, hätte ich nichts gegen. Also, ich würde so sagen, wir retten ihn. Aber wenn wir sehen, dass es nichts gebracht hat, dann würde ich wenn wir ihn das nächste Mal fangen, den Fluch brechen. Also, wir geben ihm eine weitere Chance. Ich weiß noch nicht, wie viel dunkler man sein kann nach dem dunkelsten Mal, aber ich möchte nett sein. Ja, meine mein Charakter kann ja auch entscheiden, ne? Und er hat die, halt die Persönlichkeit nett. Und deshalb werden wir ihn retten. Es könnte nach hinten losgehen, aber was soll's. Hat Spaß gemacht. Du bist sehr gütig. Das zeigt sich immer wieder. Dann musst du ihm ein Gesicht geben. Aber das sollte ja kein Problem für dich sein. Absolut nicht. Dunkler Fluch. Verfluchte Kreatur, die sich ihr eigenes Gesicht hinfortwünschte. Das wird äh, lustig. Was ist los? Wie? Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Mein Gesicht. Du, du hast mich gerettet? Mhm. Ja, Vielen Dank. Um den Rest kann ich mich kümmern. Bitte überlass das mir. Dieser Kerl hier soll mit mir reisen und seine Missetaten wiedergutmachen. Also dann Mike. Zeit, sich voneinander zu verabschieden. Vielen Dank für alles. Na, wer hat ihn erkannt? Hohohoho! <lacht> ho, ho. Gut gemacht, Mike. Die Monster werden jetzt verschwinden. Alle geklauten Gesichter werden ihren Besitzern zurückgegeben. Du hast Miitopia gerettet. Nicht alleine. Ohne mein Team hätte ich das niemals schaffen können. Mein Team von unglaublichen Leuten und einem Pferd. Screenshot. Nice. Michael Co., ihr seid die Retter von Miitopia. Ich bin euch tief, zu Dank verpflichtet. <lacht> nice. Alle Gesichter sind nun wieder an dem richtigen Ort. Und so kehrten Ruhe und Frieden nach Mitopia zurück. Glückwunsch. Es spielten <lacht> Cobra als den König. Papyrus, Sans und die beiden aus Death Punk als die Soldaten. <lacht> Nochmal nicht die Credits, erstmal möchte ich alles cool vorlesen. Na wohl? War Luigi und Prinzessin Luigi heiraten. Neue Fanfiction incoming. No. Ja, also, Mitopia. Ja, das war Mitopia. Ein sehr interessantes RPG. Es gab wirklich noch nie ein RPG, das so war wie Mitopia. Und das war wirklich eine sehr coole Erfahrung. Oh, hier sind beide Seiten und Freunde, cool. Ja, was soll ich zum Spiel sagen? Also ich kann es für den Preis von ungefähr 50 Euro oder so auf der Switch. Kann ich nur empfehlen. Das macht wirklich Spaß. Ähm, es dauert ungefähr so lange wie jedes andere RPG eigentlich auch. <lacht> Mehr oder weniger. Also da kann man sich von der Länge überhaupt nicht beschweren. Ja, die drei. Die fehlen. Ähm, ich bin nicht gut mit Punktzahlen. Ich glaube, das wisst ihr, wenn ihr andere Let's Play's bei mir geschaut habt. Oh, komm mal, halt und das ist er wieder normal. Kann er wieder minecraft videos machen. Also der alte natürlich. Schön. Ähm, aber wenn ich den Punkt geben müsste, es wäre definitiv irgendwo zwischen 7 und 9. Irgendwo dazwischen, auf jeden Fall. Also, also eine 7, glaube ich. 7 oder 8 würde ich sagen. Eins von den beiden, ich glaube ich, passt ziemlich gut. Wiedergeborener. Let's play Markus. <lacht> er war in Wahrheit die Seele. <lacht> ja, und das war Mittwoch ja. Und natürlich darf Mario 64 nicht fehlen für das Foto. Klick, klick. Oh, das ist noch ein viel besseres Foto als das andere. Utopia. War nicht runterfallen? Noch sind wir nicht durch. Aber ah, das ist jetzt gespeichertes Foto, sonst muss ich es später. Egal. Aber das Abenteuer ist noch nicht zu Ende, Leute. Es gibt noch die After-Story. Neue Reisende sind in We weit gereist eingetroffen. Singende Köchin Marley. Gourmet-Magierin Luna. Fesche Fee Soldo. Und die drei scheinen Hilfe zu benötigen. Vielleicht ändern die sich auch noch. Weiß ich nicht. Ich soll mal im weitgereist vorbeischauen. Alles klar. Weiter geht's dann demnächst. Ich hoffe, es hat gefallen. Seid dabei für zukünftige Let's Plays wie diese. Bis dann! Haut rein!